Voraussetzung für den Beruf, wenn wir um über den Bereich Servicekräfte sprechen, ist es ist ein ganz, ganz großes Plus und darauf legen wir großen Wert, dass man ganz viel Persönlichkeit mitbringt und einfach ein Gefühl für Menschen und ein großes Lächeln, wie wir immer sagen. In der Dienstleistung ist es sehr, sehr wichtig, dass man lächelt, dass man dem Gast das Gefühl gibt, dass er willkommen ist, dass wir gerne mit ihm zusammenarbeiten, mit ihm gemeinsam ein ein schönes Erlebnis bereiten und deswegen legen wir weniger großen Wert auf sehr, sehr gute Noten. Noten dürfen auch gut sein, aber doch viel, viel größeren Wert darauf, dass man Ausstrahlung hat, Charme, Sympathie hervorruft und einfach ein großes Lächeln mitbringt. Gerade bei unseren Servicekräften haben wir keine großen Vorschriften. Wir nehmen alles Ab Hauptschulabschluss, auch ohne Abschluss, da lässt sich auch mit uns reden. Wenn, wie gesagt, so wie ich eingangs betonte, die Persönlichkeit stimmt, das Lächeln da ist und einfach ähm, der Wunsch und auch äh, das Gefühl für die Arbeit und äh, Pünktlichkeit. Solche Sachen sind bei uns viel, viel wichtiger als Noten und Abschlüsse. Derzeit haben wir im Ratskeller ungefähr zehn Auszubildende. Das ist aufgeteilt in die Bereiche... Service, Küche, eine Veranstaltungskauffrau bilden wir aktuell aus und auch eine Bürokauffrau. Generell suchen wir im Bereich Service jedes Jahr vier Auszubildende, das können auch mal mehr sein. Es bereitet uns ähm, oftmals große Schwierigkeiten, wirklich geeignete Kandidaten zu finden, Kandidaten, die in unser Haus passen, mit denen wir gerne zu zusammenarbeiten und wie gesagt, diese Dienstleistung leben. Von daher freuen wir uns jederzeit immer über jede Bewerbung und ja, jedes Engagement, was uns entgegengebracht wird. Das Santer in dem Beruf ist halt, dass man viel mit Menschen arbeitet und jeden Tag eigentlich was Neues lernt, neue Gäste kennenlernt und auch generell der Umgang mit Speisen, Getränken etc. ist alles wirklich viel. Also ich mache eigentlich alles Mögliche, von Teller tragen bis Geschirr polieren, Besteck polieren, dann Getränke zubereiten ist sehr weit gefächert. Im ersten Lehrjahr lernt man halt so die Grundvoraussetzungen, was es in diesem Beruf eigentlich alles zu lernen gibt. Im zweiten Lehrjahr wird das dann halt alles vertieft, da lernt man so Weinschulung, Cocktails. Im dritten Lehrjahr ist es dann halt so mehr am Gast, dass, dass man halt mehr am Gast rangeht. Zum Beispiel jetzt flambieren, filetieren, tranchieren. Das mit filetieren halt zum Beispiel, das ist ein Fisch auseinandernehmen, vom Gast, zum Beispiel eine Dorade, das hatten wir jetzt im Januar auf der Karte stehen gehabt. Da wird halt der Fisch vom Gast auseinandergenommen. Das heißt, wir kriegen den schon ausgenommen aus der Küche, gekocht und alles Mögliche. Wir müssen dann halt wirklich bloß noch die ganzen Gräten rausmachen und das Beste vom Fleisch dem Gast präsentieren. Ja, es gibt Teildienste, da fängt man um 10 Uhr an bis 14 Uhr, hat dann vier Stunden Pause, 18 Uhr geht es dann weiter bis Schluss. Oder 12 Uhr Dienst, da arbeitet man bis 21 Uhr. Und Frühdienste gibt es halt 8 Uhr Frühdienst, 9 Uhr und 10 Uhr. Und dann kann man halt immer so rechnen, ungefähr 8,5 Stunden ist man auf Arbeit und dann kann man gehen.